Hallo zusammen, ich bin Marina und bin im dritten Lehrjahr aus zierpflanzen hier in der Gärtnerei im Psychiatrischen Zentrum Münsingen. Ich zeige euch heute meinen Alltag. Kommt doch mit! Meine Tagesaktivitäten führen damit an, dass wir am Morgen alle zusammenstehen und den Tag besprechen. Nach Nachdem gibt es Arbeiten wie Gießen, Säen, Pikieren und Topfen. Dazu auch Schädlingsbekämpfung und Schnittblumen rüsten. Am Abend putzen wir alle zusammen noch den Arbeitsraum und oder Tag ausklingen Das Schöne bei diesem Betrieb ist, dass man Hilfe bekommt vom Ausbildner dass das Team sehr gut ist und jeder einander hilft. Auch nicht nur bei den praktischen Arbeiten, sondern auch im schulischen Bereich. Was man in diesem Beruf mitnehmen sollte, ist die Freude am Arbeiten im Freien, selbstständig arbeiten, wo auch gleich teamfähig sein können, eine gewisse Eigenmotivation und ein gutes Durchhaltenvermögen und eine gewisse Grundfitness. So, der Tag ist vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, seid ihr euch heute noch bei uns bewerben. Tschüss, Samme!